Hallo zusammen, Bernhard Gerdau vom ADFC Bremse-Kreis. Danke für die Einladung zu der Veranstaltung, die ich sehr wichtig finde. Die Verkehrswende und der Klimaschutz, ja, das hängt ja ursächlich zusammen, das ist völlig klar. Aber es ist auch letztendlich eine Mobilitätswende gefragt. und Eine Mobilitätswende heißt ja, wie lege ich meine Wege täglich zurück? Jeder legt ja Wege zurück, egal zu Fuß oder mit welchen Verkehrsmitteln. Und hier muss im Prinzip das Umdenken stattfinden und das ist in der Politik eigentlich bekannt. Ja, es ist bekannt, dass man. Den Anteil -Verkehr am deren Radverkehr verdoppeln soll oder stark erhöhen. Da ist die Frage, wie, wie funktioniert das? Das funktioniert vor allem, wenn es auf der lokalen Ebene Veränderungen gibt. Und wer eigentlich Veränderungen auf der lokalen Ebene einnimmt, das ist zunächst immer eine Verwaltung, eine Stadtverwaltung, eine Kreisverwaltung. Und, und so sind die Gremien in der Gemeinde, die dieses beschließen, was eigentlich bekannt ist, was in den gibt, was die Wissenschaft sagt, ja, das in Corona-Zeit so stark, die, die Wissenschaft passiert und es läuft auch vieles in die Richtung, dass man das berücksichtigt, wenn Klimamobilität, Klimaschutz, ähm, sehe ich das nicht so, dass es das, äh, anerkannt wird. Denn auf lokaler Ebene, wird es verfolgt in der Kommunalpolitik, es sieht, bei fast jeder Entscheidung, dass der Klimaschutz der Abwägung vieler anderer Interessen zum Opfer fällt. Schaut man sich letztes Jahr an die Diskussion über das Klimabudget der Stadt Friedrichshafen, ähm, da wird es einem ganz anders, wie die Stadtverwaltung sich extrem schwer tut, hier ähm, Veränderungen vorzuschlagen und den Gemeinderat dann auch zu beschließen. Und das hängt natürlich auch mit dem Radverkehr zusammen, vor dem ich hier heute stehe. Denn hier muss ja viel Geld reinfließen, dass sich was verändert. Und die Mobilitätswende, wie gesagt, bedeutet, dass viele Leute ihre Mobilität anders gestalten, sprich andere Verkehrsmittel äh, nutzen. Und das funktioniert beim Radverkehr nur, wenn neue Leute, die heute noch nicht Rad fahren, Jetzt fahre ich Rad. Und was muss ich denn ändern, dass diese Leute dann auch Rad fahren, dass Kinder Rad fahren, dass die Eltern ihre Kinder Rad fahren lassen zur Schule, zur Freizeit. Und auch Senioren sich sicherer fühlen und dann noch mehr Wege mit dem Rad zurücklegen, was ausgesprochen gesund ist. Da kann ich nicht einfach, das wurde schon erwähnt, ein paar Steife arbeite. Ja, Da muss ich einen Wähler bauen, bei dem ich nicht alle zwei Minuten stehe, an der Bettelampel stehe, an kolzmann immer Autos durchlassen muss, nee, da brauche ich wirklich die freie Fahrer, freie Radler. Sonst Uhu! macht das keinen Spaß, und schlocke ich keinen auf das Fahrrad. Der das nicht gut. Das Thema Friedrichstraße wurde genauso angesprochen. Das ist das Brennglas auf die Verkehrspolitik in Friedrichshafen. Und zwar, der Gemeinderat hat gebacken, der hätte fast entschieden, hier diesen Durchgangsverkehr, diesen kfz z rauszunehmen. rauszunehmen. Wir haben ja einen kugel gestellt, wie wir das Insgesamt ein Milliarden Euro wurde gebaut und vieles wurde zerstört, viele neue Betroffene wurden erzeugt und jetzt sind die weiter weiterhin durch die Friedrichstraße Das ist der Erfolg der Lohnung, der nach Händler, der Stadtverbot, die haben den größten Schub ausgeführt. Wir haben es auch versucht, die Räder etwas Die Händler waren am stark. Also es so, ist äh, wichtig, das zu benennen, wo sind die vöchentliche Bekannungskräfte und Schlussentscheidungen der Gemeinde? Haben. Und es sind Kräfte, die wollen es nicht. Oder sie wissen gar nicht, was das bedeutet, kennen die Frage heute nicht. Und das sind ja viele andere Entscheidungen. Das Geld, das muss man für eine Wählerkunde drücken, ohne Anhalt Ordnung ist, wie es herkommt. Und eine Flughafen, der doch fast das Geld ist vorhanden, es fließt in die falschen Projekte. Und beim Fußverkehr ist es sehr ähnlich. Da braucht man zwar nicht so viel Geld, aber da braucht man Aufenthaltsqualität, da braucht man sich Währungen. Und alles das zusammen ist die Mobilitätswende. Und hier sieht es in Fördersabend ganz mau aus. Da müssen solche Aktionen wie heute stattfinden. Es muss auch wirklich massiv auf die Politik eingerückt werden. Und dann bin ich andererseits wieder extrem pessimistisch, denn die Vorlage kommt immer von der Stadtverwaltung. Und dort aus ein Denken, ich muss immer alle Interessen abwägen. Alle Interessen, was bedeutet, dass es läuft am Schluss, kommt am Schluss drauf raus, dass es bleibt, ist, ist. Und das darf nicht so bleiben, deswegen brauchen wir ein Umdenken in der Verwaltung und in der Kommunalpolitik, denn ich bin der Überzeugung, wenn sich auf der lokalen Ebene nichts ändert, dann wird nichts aus der Mobilitätswende. Ja. Dankeschön. Thank you. Thank you.